Du sagst ja auch immer so schön, da ist entweder Verwirrung oder da ist Liebe. Hm. Ja. Kannst du da noch mal was zu sagen? Ja, entweder ist da Liebe oder Verwirrung. <lacht> <Was hat's> Nein, <lacht> Verwirrung, Verwirrung, also um es mal ein bisschen anders zu sagen, im Endeffekt ist, das, ist da einfach nur Energie. Ja, und diese Energie finde ich recht passend, die als Liebe zu beschreiben. Und ähm, wenn, ähm, wenn du schaust, es, es sind alles liebevolle Impulse. Ja? Es ist alles ähm, ein Versuch, was Gutes zu tun, was liebevolles. Also, zum Beispiel, dass wir hier miteinander sprechen ist, ähm, weil wir das lieben. Mhm. Ja? Und Verwirrung kommt, wenn das, ähm, wenn das Denken meint, äh, es müsste die Bedingungen stellen, wie diese Liebe sich zu manifestieren hätte. Ja? Also zum Beispiel, ich kann nur Liebe fühlen, wenn ich betrunken bin oder sowas. Mhm. Ja? Wenn es ist, nur wenn oder sowas. Oder du liebst mich nur, wenn, und so weiter. Das, wenn das, das Denken geht dann auf irgendwelche Symbole dafür, statt auf, die, äh, auf das, was hier ist. Ja, kann ja. das Denken, das so überhaupt Sucht versteht. So mentale Entsprechungen. Mentale Entsprechungen, weil es hat das Denken, hat ja. bei mir scheint es so zu sein, dass der Ablauf so ist, ich habe das mal so und so erfahren, die Erfahrung war so und mhm. so, da waren die und die Umstände und ich weiß, dass damit ein gutes Gefühl oder ein tolles Gefühl verbunden war, also versuche ich das wieder in der Form herzustellen. Weil das Denken ja. kann sich nicht vorstellen, dass das unabhängig allem zugrunde liegen könnte und dass es das überall zu finden wäre. Dass es das also in allem ist sein kann. So. Ja, ja. Weil alles kann sich das Denken so nicht vorstellen. Das hat ja immer so was Besonderes, sucht sich immer raus, so scheinbar. Ja. Und das ist ja eigentlich auch ein liebevoller Impuls. Auch wenn es dann verwirrt genau. ist. Genau. Das ist das. Deswegen sage ich, es äh, äh, ist, es geht immer um Liebe und manchmal ist es durchs Denken halt verwirrt. Ja. Das Denken meint, es müsste bestimmte Umstände wiederholen. Ja. Und das ist was, was, äh, was Denken, ähm, also was Lernen aus Sicht vom Denken ist. Ah, okay. ah ich wiederhole jetzt diese Umstände. Ja. Ja, Ganz ja. Ganz einfach. Ja. ja. Nur fließt das Leben halt immer weiter und wiederholt sich nicht so in der Form. Ja. Es wiederholen sich bestimmte Teilaspekte oder sowas. Ja. Aber dadurch geht eben genau das, die, die Neuheit, die Absolutheit von der Gegenwart verloren. Ich versuche, die Gegenwart zu wiederholen. Das ist einfach halt von vornherein paradox. Mhm. Mhm. Ich versuche, die Gegenwart zur Vergangenheit zu machen. Dann ist sie gut. Ja, ja. Aber zu einer schönen Vergangenheit. Ja. Das geht natürlich nicht sofort, also ich, muss ich die Zukunft in eine schöne Vergangenheit machen. Also mir fällt das. Und dabei das hilft mir die Gegenwart. Ja, so, und das ist halt einfach ja. verwirrend. Ja, genau, das ist völlig verwirrend. Und liebevoll. Ja. Und liebevoll. Ich möchte, ich möchte liebevoll sein. Ich möchte Liebe fühlen. Ja. Und fängt an, das zu verwechseln mit der Erinnerung, die ich es mal daran hatte. Mit der Erinnerung, mit den Symbolen, mit den Umständen. Ja. Es ist immer so schön, Weihnachten festzustellen. Da kriege ich immer das als Massen, äh, Massenphänomen. Weil die Leute hatten vielleicht früher mal eine schöne Erinnerung, wie das war als Kind, mit den Geschenken und so. Und das müssen wir jetzt immer genau so wiederherstellen. Mhm. Und dann wird das immer so eine extreme Nummer. Weil das halt einfach jedes Mal anders ist. Und es klappt halt so nicht, wiederherzustellen. Ja. Und stattdessen, ja. statt dann zurückzutreten und zu sagen, okay, das klappt so nicht, ich muss mich mal irgendwie zurücklehnen und mal gucken, wie es anders geht oder kann ich den Kern, was wollte ich denn da eigentlich erreichen, kann ich das finden? Wird dann da so ad absurdum dran festgehalten. dann. Ja. Nee, weißt du, das, das Denken kann Schablonen bilden. Schablonen, wie zum Beispiel, so ist Weihnachten schön mhm. oder so. Ja? Und diese Schablonen, genau. diese Schablonen werden halt aufs Erleben immer draufgelegt, ja? mhm. überlegen. Genau. Genau. <lacht> passt das zusammen? Ist es das jetzt? Ja, genau. Dann passt es halt überraschenderweise immer nicht zusammen. <lacht> ja? Ja, Weil das, das Leben so halt was? einfach nicht so schablonenmäßig abläuft. Ja. Aber warum? Dann sind die Leute halt enttäuscht. Ja, das ist doch verrückt, dass das dass für das Denken immer noch überraschend ist. Nach 51 Jahren denkt immer noch, oh Mensch, das ist ja wieder ja, nicht Aber Ja, aber das Denken geht halt darauf, ähm, was jetzt nicht so ist wie, wie vorgesehen. Nicht so wie in der Schablone. Ja, genau. Und das ist was, das lässt sich ja ändern. Ja, genau. Yeah. Ja. Wie zum Beispiel, wenn du besser, wenn du schickere Klamotten anhast, hättest dann mehr Weihnachten gleich viel feierlicher. <lacht> Und das Denken hat halt so eine To-Do-Liste dann. Ja. Hast weißt du? Da muss Vor doch, allem für andere Leute. Das kriege ich doch noch irgendwie hin. Das kriegen wir noch ja, genau. hin. Das drehen wir noch so, dass genau. das jetzt hin. Und das ist halt immer wieder dieses Ding: äh, Vorstellungen als Autorität. Mhm. Ja. So wie meine Freundin immer sagt, das muss nicht immer alles so laufen, wie ich mir das vorstelle. Es muss nur schön sein. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> hm. Und meine Erfahrung ist, schön ist, wenn es nicht den Vorstellungen entspricht. Mhm. Das Denken das, das kann das lernen, das Lernen kann geschehen, dass es das ein für alle Mal versteht, sozusagen, Fragezeichen. Ja, ein für alle Mal ist wieder so ein Gedanke, der so also eine Zeit... Spanne macht oder sowas, ja. Du kannst es jetzt verstehen. Mhm. Oder schön ist, wenn man es nimmt, wie es ist. Ja. Und wie es ist, ist halt einfach nicht so, wie vorgestellt. Es ist halt einfach so. Aha. Ah, ja. Es ist nie so, wie es ist. Es ist nie so, wie vorgestellt. Ja, meine ich. Hm. Ja weil einfach eine Vorstellung so viel gröber ist und immer auf irgendwelche Umstände und auf irgendwelche die, eine Vorstellung macht die Welt zu Objekten da diese Flasche was ist die und so weiter ja. wäre schön wenn wir diese Flasche auch zu Weihnachten hätten <lacht> <lacht> ja und ähm, dadurch geht eben genau dieses dieser Aspekt von Gesamtgeschehen verloren ja, sondern ja, geht's genau. um Teilaspekte. Aber so entsteht doch auch dieses Ich-Gefühl, oder? So ähnlich. Ja, da ist dieses so da ist das Unterteilen der Welt von Teilaspekten und jemand, dem das wichtig ist, dass folgender Teilaspekt in den Vordergrund kommt und ja. der andere verschwindet und so weiter. Dieses, dieses, Diese Fragmentierung und dieses Gefühl von dem allen gegenüberstehen. Das ist, was ich als Ich beschreiben würde. Ja, und das kann ich ja auch, muss ich ja nicht nur auf die Welt... Oder als Ich-Gefühl. Mhm. Ja, genau. Das muss ich ja nicht nur auf die Welt außen ansehen, sondern das kann ich ja auch in mir. Ich kann mich ja auch völlig fragmentieren und bestimmte Teile eben mich identifizieren mit bestimmten Teilen. Und dann ist das ja auch ja. Wieder so, eine, so eine Zersplitterung und Trennung. Ja, genau. So, dass ich zum Beispiel meiner Wut gegenüber, hilflos gegenüberstehen kann oder so. <lacht> mhm. statt Bäm da ist Wut und genauso ist der Freude ja. ohne ohne ich bin derjenige der diese Freude jetzt genießt und sich überlegt wie man die öfters wiederholen könnte kann ich die vielleicht öfters mal in meinem Leben einbauen ah. und schon ist die Freude nicht mehr so intensiv ja, ja. ja. weil nur noch ein Objekt im leben mhm. dem ich gegenüberstehe genau Da, Wie unpraktisch. Da, da, da, setzt es, da, da setzt bei mir die Vorstellung aus. Da ist vorbei. Da hört es auf. Da, verste, da kann ich mich verabschieden von meinen Gedanken. Da, die, die, das checken ja. die nicht. Das checken die nicht. Das ist deutlich zu spüren. Aber and, andersrum beschrieben, verabschieden sich ja da die Gedanken und sagen: Okay, checken wir nicht. Schon okay. Ja, genau. Ja. Das ist entspannt. Ja. Genau, ja. Das ist Lernen. Du mit deinem Lernen. <lacht> Entschuldigung. Ja, wobei War Immer ich bist, ein Streber. Also, es ist ja auch völlig in Ordnung, sich so vorzustellen. Ich glaube, Weihnachten, wenn wir gern das essen, dies und so, machen wir es mit den Geschenken. Oder wie machen wir es überhaupt mit den Geschenken? Und das ist ja auch was ganz Normales, sage ich mal, dass man sich gemeinsam überlegt, wie wollen wir das gestalten. Und ich erlebe das ganz oft dann, dass da vielleicht ein Viertel von passiert. Mhm. Und das ist aber auch völlig in Ordnung. Aber trotzdem ist ja, ja so, ein, so ein Rahmen, ja, sonst kauft man ja nicht, Ja, was soll ich sonst einkaufen? stehe ich da ja, was soll ich denn einkaufen? Also das ist ja, Plan ist ja absolut auch wichtig offensichtlich. Ja, stimmt. Na. Also zum Beispiel, dass wir sagen, was essen wir denn? Äh, das hat doch letztes Jahr allen richtig gut geschmeckt, dann machen wir das doch wieder. Ja. ja. Da ist ja nichts verkehrt dran. Und ja, und wer kauft was ein und so weiter, ja? statt, statt äh, zu sagen, ja, und Heiligabend wird das wahrscheinlich dann alles auf magische Weise erscheinen. <lacht> ja? ja, genau sondern einfach okay wir also, kaufen vielleicht paar Tage ein, vorher ein dachte dazu Ditmar das Bitte? Ist dann auf magischer Art und Weise erscheint vielleicht oder so ja ja genau und das könnte dann enttäuschend werden wenn eben nicht <lacht> ja ja, ja. Und ja. Von, von daher irgendwie dass man zum Beispiel auch sagt okay ähm, die Musik hat letztes Jahr alle genervt dann machen wir dieses Jahr vielleicht keine Musik oder sowas ja? so klar das, das Denken hat seinen, seinen großen Anteil an äh, Schlüsse ziehen aus, wie es letztes Jahr war und dadurch planen, wie es das nächste Mal wird. Genau. Aber dann kann es sein, dass es dass es äh, dass es doch anders wird als geplant. Also das wird halt so kommen. Ja, nie, nie deckungsgleich, wie wir vorhin... So. Nie deckungsgleich. Ja, und, und das ist auch das Schöne. Und selbst, ja, genau. <lacht> Und selbst wenn du jetzt was total Konserviertes nimmst, ja, also wir haben vorher darüber gesprochen, so Lebendige und so weiter, wenn du zum Beispiel eine CD auflegst, da passiert ja objektiv ähm, immer genau dasselbe. Ja, du hörst genau dasselbe Stück. Mhm. Ja, aber das eine Mal berührt es dich total und das andere Mal langweilst dich. Mhm. Mhm. Es ist genau dasselbe. Ja. Ja. Die Lebendigkeit kommt nicht von der CD. Ja, das meine ich. Das, das, ist, das ist cool. Das gefällt mir. Mhm. Das finde ich total cool. Die, die Lebendigkeit. Ja. ja. Und wenn das, um bei diesem CD-Beispiel zu bleiben, wenn das ist, boah, das hat mich gestern so berührt, das höre ich gleich nochmal an. Ja. Mit der Erwartung, dass ich dieselben Gefühle dann wieder habe, ja, dann ist es halt, dann wirkt es halt ein bisschen abgestanden, ein bisschen langweilig und so weiter, weil es einfach die, weil sich die Musik wiederholt, aber nicht das Hören wiederholt. Ja. Das Hören ist immer neu und immer einzigartig. Und im Denken geht halt die Einzigartigkeit von jetzt verloren die Einzigartigkeit von diesem, diesem Kontakt jetzt gerade, von diesem Zusammenspiel, von diesem Zusammensein. Mhm. Das kann das Denken halt nicht erfassen, weil das Denken ja eben, wie gesagt, auf Schablonen aus ist, aufs Gegenteil von Einzigartigkeit. Mhm. Und was ist das dann... Das möchte daraus aus dem Augenblick was machen, was er in Zukunft wiederverwenden kann. Und dadurch gibt es halt dann eine, eine Zukunft, eine Schablone und lauter Objekte, die wiederverwendbar sind. Dieses Gefühl recyceln. Peter, was? Ja, äh, was, was, was, was bleibt? Also, was ist denn, ja, die Frage übrig sich. Ich stelle sie mal trotzdem. Was ist denn, wenn das Denken dann auf seinen Platz zurückfällt, sozusagen? sage ich mal, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Hm. Wenn es aufhört, sich zu winden und irgendwas zu erreichen zu wollen, sondern merkt so, hier kann ich nicht weiter, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das ist es doch. Unheimlich, das muss doch total entspannt sein, wenn es dann so zurückfällt und nur noch das ja. macht, wofür es dann... <lacht> wie, viel, wie viel Energie bleibt denn, dann ist ja die ganze Energie, die sonst da reingepfeffert wird, ist ja dann frei zur Verfügung eigentlich, oder wie soll man das beschreiben? Keine Ahnung. Ja, es ist eine gute Energiespaßmaßnahme, in der Gegenwart zu sein. <lacht> Spaß, eine Menge Energie. <lacht> Ich sage mal, die fließt einfach entspannt äh, durch oder ohne so großartige Hindernisse. Ne? So. Ja. Finde ich. Es gibt halt, es gibt halt keine Konflikte. Mit, ja, mit dem, was da ist. Mit dem, was da ist. Aber wobei es natürlich sein kann, es gibt einen Konflikt. Zum Beispiel ähm, feiere ich, feier ich Weihnachten... Bei der Familie von meiner Freundin oder feiere ich Weihnachten ohne die Familie meiner Freundin und so weiter? Ja. Hm, Interessenskonflikte. Genau. Die gibt es nach wie vor. Kann es geben. Ja, wann immer, es, wann immer äh, es was zu entscheiden gibt. Ja. Buche ich denn das Ticket oder nicht? Wenn es nichts zu entscheiden gibt, gibt es keinen Konflikt. Das ist auch ein gutes Thema, finde ich. Ja. <lacht> Entscheidung. Weil <lacht> Katie <lacht> ba hat mal gesagt, die Entscheidung trifft mich. Das fand ich klasse. Ja. Oder Entscheidungen treffen sich selber. Ja. ja es kann gibt, auch es sagen. gibt einen Entscheidungsprozess. Ja. Also ja. was, was wir als Entscheidungsprozess beschreiben können, nämlich. Ähm, Gehe ich dahin oder nicht? Genau. Mache ich das oder nicht? Ja. Die berühmten paar Sekunden, die das Gehirn die Entscheidung schon getroffen hat, bevor es bewusst wird. Ne? Genau. Ja. Mhm. Da wird es auch so deutlich, finde ich auch. Und seitdem ich das, hm, ja, ich kann und ich kann aber nicht sagen, weil ähm, auch da ist wieder dieses Phänomen, dass ich das schon länger weiß, aber einstellen, dass das leichter wird und mich nicht mehr so nervt, das ist irgendwann passiert. Mhm. Also da ist eine scheinbare Zeitspanne zwischen dem das, ja klar, so ist das, also ich habe mich mal mit Gehirnforschung auch mehr beschäftigt, und so, das fand ich total logisch und klar und konnte ich auch nachvollziehen, aber es hieß noch lange nicht, dass es, entspannter wurde bei Entscheidungen. Das ist erst ja. nachgetröpfelt, sage ich mal. Angekommen ist es erst viel später dann. Ja. Also ich konnte nicht dran drehen. Ne? Da ist eben nichts, was dran drehen kann, dass das Lernen schneller stattfindet, auch wenn es begriffen scheinbar begriffen wurde. So. Das finde ich immer so interessant auch. Ja, es gibt halt äh, diese, diesen Unterschied zwischen gedanklicher Klarheit, wo kein Widerspruch in diesem Konzept gefunden wird oder so, ja. und dem Erleben. Genau. Ja. Ja. Die, die zwei Sachen müssen nicht unbedingt zusammengehen. Genau. Also das ist hier ganz oft so gewesen. Ja. Und glaube, ja, also es hat sich jetzt so ein bisschen verändert, mhm. aber es war eine unglaubliche Diskrepanz ständig da. Mhm. Ständig, ja. Also, sehr oft. Ja. ja. Naja, und plötzlich ist es klar. Ja. Das Leben. Das plötzlich ist es klar. Ja. <lacht> ja und es kommt meiner Erfahrung nach ähm, nicht, zumindest nicht ausschließlich durch Denken. Nee. Also zum Beispiel dieses Konzept von da ist ja niemand. Da gibt es wirklich echt viele Leute, die das intellektuell verstanden haben und auch wirklich schlüssig argumentieren können und so weiter. Hm? Wo sich aber hm? scheinbar vom, vom Erleben her sehr, sehr wenig verändert dadurch. Hm. Und wenn es erlebt wird, dann ist es einfach... Ähm, Streckt das halt alles. Deswegen, wenn, wenn die Leute sagen, ja, ist schon klar, da ist niemand, aber... Äh, ja. Aber und so weiter. Ja, genau. Ja, aber. Ja. Aber wie erklärst du dann... Ja. Und jetzt sind Wunder halt per Definition nicht wirklich erklärbar. Nee. Und das Denken sagt dann halt immer, okay, erklär mir mal bitte folgendes Wunder. Im <lacht> Versuch, dass es kein Wunder mehr ist. Und dann, wie fühlt sich das dann an? Ja, alles andere als wunderbar. <lacht> genau, ja. <lacht> ja. Lernen ist ja auch Staunen, ne? Ja. Mhm. Mhm. Und Staunen ist Lieben. Es ist einfach das, das ähm, Erleben, ohne, ohne den Moment für was benutzen zu wollen. Das ist auch schön. Mhm. Ja. Es tut gut, das zu hören. Mhm. Mhm. Weil damit scheidet das Denken dann eigentlich schon ziemlich aus. Das Denker hat immer, wofür kann ich das jetzt benutzen, wie kann ich das jetzt... Das Denken sagt halt schnell, damit kann ich nichts anfangen. Ja, genau. Und benutzen ist halt einfach ein bisschen was anderes als, als lieben, he?